Alter! Boah, was für ein geiler Move. Geduld. Ich habe Geduld gewonnen. Geil. Okay, let's go. Achso, ich muss drücken. Ich gebe zu. Ich merke gerade, es wird ein bisschen schwieriger, wenn ein paar Leute auf dich schießen. Du musst noch kämpfen. Ich geb's zu. Ist vielleicht doch nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Schön einlassen, das ist das Spielerlebnis jetzt hoffentlich wird's. Ich habe ja ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Twitch, habe ich sogar gezockt. Und ich finde das super wichtig, wie der Anfang eines Spiels ist. Der Anfang des Spiels ist eigentlich immer der beste Teil. Man freut sich und ist meistens immer auch eine geile Mission am Anfang oder ein Tutorial. Du lernst alles kennen. Ich hoffe einfach, bei dem Spiel wird das jetzt so sein, dass direkt geile Action kommt oder irgendwie man eine Waffe und zerberstet irgendwas. Ich hoffe einfach, der Anfang ist geil, epische Musik. Ins Abenteuer stürzen. Wisst ihr, was ich meine? Alter, was geht hier ab? Guck oh, mal, das ist Pall. Wir haben uns hier versteckt vor dem Imperium, glaube ich. Jetzt haben wir uns erwischt, wahrscheinlich. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Seid euer Anliegen. Zeigt sie ihm. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Oh. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Und, wo ist die Übergabe? Sicher. Okay. Okay. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen, und um uns in eine Skyline zu werfen? Mir gefällt die Qualität er auf Wissen. Ja, flüssig. Ist das er nimmt die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Wie wir. Ja, sagt mehr. Ey, mach. Oh, Alter, der ist schon ein bisschen. Lassen Sie mich gehen, ich flehe Sie an. Da können wir Fortschritte machen. Wer ist das? Wenn Terrorist nur unsere bedroht. Das ist nicht der Darth Sidious. Wir brauchen Ihre Hilfe, um Aufständische und Dissidenten aufzuhalten. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage ja. zeigt das sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Die interessant aus. Die sehen stark aus, sehen die. Der Rest von ihnen bleibt hier. Hey. Das war nicht die Atmau. Atmau ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen. Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt es geschafft, ihn zu verhaften? Die Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ist der Sektor gesichert? Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Warum bist du so hässlich? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Ich sag jetzt, das ist geplant. Mein Gefühl sagt mir, dieser Kopfgeldjäger, war einer von denen. Und der hat sich so. Er hat versucht, es zu manipulieren, dass er da reinkommt und dort vielleicht kämpfen kann gegen die oder so. finden so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das. Alter. Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter. Wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen: Was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten. Das frage sich auch meine Ex-Freundin immer: Was ist das für ein Ding? Institution zerstört durch ihre eigene Arroganz. Was? Ich wusste doch. Ich sag jetzt, das ist geplant. Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Lass äh, muss ich drücken, Magnet. Den Jedi auf. Zack. Alter, geil. was jetzt? Mit Glücklichkeit angegangen. Ah. Let's go. Okay, wohin? Wohin? Wohin? Wohin? wohin? Kommt und holt mich! Zack! Selbe Steuerung wie beim ersten Teil, oder? Easy! Wo hast du eigentlich das schon den Salztopf abgelegt? Komm sie raus, dann reden wir. Bam! Nicht ganz dieselbe Steuerung. Okay. okay. Let's go. Ich konnte den jetzt, ich konnte, das. ich konnte das jetzt. Boah. Komm mal, treib ran. Alter. Boah, was für ein geiler Move. Ey, ich hab. Mehr. Drei? Easy. ist Okay, ich muss sagen, die Takedowns, die Takedowns sind schon gut. Die sehen geil aus. schon nice aus, dem Spiel. Fast halten! Finde ich auch. Gut aus. Also. Kann es stehen. Jacht! Ja. Jacht schon ein. Aber geil, ich fand das. Ich fand das kämpfen gerade geil. Ich fand das kämpfen gerade schon geil. Wir müssen weg, BD! Alter, Ich Alter! ich schwimme mit Zoller. Ich hab meinen mein, mein Controller verbunden am an, an, an PC. Nur die Macht bei markierten Objekten. Also, ich guck erstmal, ob es hier was gibt. Scan. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Öffnen. Was haben wir gefunden? Geduld. Ich habe Geduld gewonnen. Geil. Ich habe schon immer ein bisschen Geduld gebraucht in meinem Leben. Noch irgendwas? Kann man, kann man auch zwei lichtschwerter Ne, kann er nicht. Oh, ich Echt knapp okay, let's go. Also, ich Wir müssen diese jacht vor dem Imperium finden. runterrutschen Wir sollen die Stellung halten und auch verschärfen. Alter Ui, Yo. Alles klar Ich will mehr kämpfen Brücke X in der Luft um eine jedi salle zu machen ja, das ist mir schon bekannt Egal welche Informationen der Senator hat Ich hoffe, sie sind das Risiko wert Sehr wahrscheinlich Du gibst die Hoffnung nie auf, was Kumpel? Seonage beim kämpfen Das wäre das wär ein geiles Feature Wenn man noch judo würfel machen könnte Deswegen finde ich auch Spiele geil, die so Würfe halten. Noch nicht. Vorwärts, los, los, los. Alles gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Dort können wir uns ausruhen. Ist mir schon klar. Im ersten Teil gab es so, so eine Musik bei dem Meditieren. Die habe ich mir runtergeladen und habe dazu immer meditiert. Zehn Minuten Da gab es, glaube ich, eine. 10-minütige, 20-minütige Version auf YouTube gab es. Ich fand das so geil, weil er im Spiel immer so sich meditiert, sich ausruht und dann kann man so einen Speicherpunkt haben und man kann Fähigkeiten erlernen. Da habe ich diese Musik runtergeladen habe damit immer früher meditiert. Aber ich, in dem Teil ist es nicht so leider. Normalerweise ist jetzt. Ah, doch, genau, jetzt kommt es. So war das ungefähr. Ja, aber die Musik ist ein bisschen anders. Halte Dreieck, um einen weitreichenden Schussangriff auszuführen. Alles klar. Bam! Okay. Okay. Der Move, den Move gab es glaube ich, glaub ich nicht beim ersten Teil, soweit ich weiß. Okay. Wir sind wieder da. Gut. gut hier gibt es einen Punkt, wo man Sehr gut. Was kriegen wir hier? Auch ein bisschen Geduld. Was haben wir bekommen? Nochmal Geduld. Noch einen anderen Geduldschalter. <lacht> Geduld kann man im Leben nicht genug haben, Leute. Können wir nicht hier killen? Ja, nice. Parieren? Okay, parieren. Und drück R, mach ich. Parieren, parieren, komm. Alter, ist Alter der ist schon ein bisschen skrupellos bei den Kills. Muss man schon sagen. Scannen. Ich habe überlegt, ich will ja bald äh, Instagram-Videos ähm, machen, so von Filmen von John Wick zum Beispiel, wie so judo passieren und die mache ich danach. Ich, soll ich mal davon hier machen, von dem Spiel, wenn es hier Judo-Techniken gibt, dass ich davon ein Instagram-Video mache, wie ich das zeige und wie das im Spiel hier passiert? Wenn es genug Judo-Techniken gibt, mache ich das. Okay, let's go weiter. Ein Turbotor kann sich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie auf Scraps. Das ist nur ein Gerücht. Let's go! Okay, let's go! Locken wir! Ich sehe sie! Diese Verbrechen auf dem Straßen verzeiht! Drücke, um dein Lichtschwert im zu wechseln. Wahrscheinlich kommt jetzt Doppelschwert, oder? Ich dachte auch. Zeit. Angekommen. Verfolgung alle. Verfolgung aufgenommen. Ich hab das! Ich hab das! Ich hab das! Ich hab Ich hab die Ich alle. Was Ich ihr Ich das! Ich Alle sollen Ich Ich Ich die Ich das war gut. Drücke und um dann nicht fällt Ich will aber den nicht wechseln. Oh, oh. Komm her, komm her. Heil hat keine Blockausdauer mehr. Ist er vorüber betäubt? Ah, okay. Ja, ja. Okay. Oh, oh ich will grad Schon nicht schlecht ist. Oh, wer hat mich da angeschossen? Hab ich Ich wusste es! Ich wusste es einer von uns. Ich wusste es, ich hab's angekündigt von. Ich hab's angekündigt. an der Wand laufen kenne ich doch Leute. Mache ich doch ein Real-Life-Outfit. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen. Mein Meister. Nach jedem Start. Meister Eduard Trippler hat dir das beigebracht. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Ja. So. Sturmtrupplerpatrouille. Alles von Insta. Insta <lacht> so kann man auch. Ja Instagram Besser nach uns als dem. Edu Instagram-Profil angucken, dann lernst du auch, wie man an der Wand läuft. Easy. Er macht so allen ein Tutorial. Okay. Erstmal Werbung an der Stelle, abonniert mich, Edu Underline-Zirkel. Jetzt, <lacht> äh, jetzt habe ich gerade so viel über mich geredet, dass ich jetzt wieder mich gecheckt habe. Ah, soll ich hier auf der Wand laufen? Soll ich auf der Wand laufen? <lacht> <lacht> Scheiße, das, das verläuft an der Wand. Warte, oh, hier kann ich hochklettern, oder? Nee, passiert. ist hier? Hey, Kumpel. Brüjot, Schatz gefunden, okay. Kann ich hier hochklettern? Ich, ich kann hier nicht hoch, oder? Irgendwie hoch? Ich glaube, hier dürfte man nicht hochklettern, oder? Ich glaube, es ist nicht richtig, oder? Beeindruckend. Oh, doch? Er braucht schon einen Jetpack. Ha. Okay. Ich habe es auch geschafft. So sollte es nicht sein, aber geht auch. Jetzt kriegen wir noch mehr Geduld. Geduld? Kriegen wir Geduld? Kurkuskantlackierung. Auch gut. Geh wieder zurück. Geil. Okay, jetzt müsste ich hier hochkommen. Wollt ihr mir nicht ein Seil oben geben oder so? Ah, oh, da ist es. So. Eimerköpfe unter uns. Wir können sie nicht umgehen. Daneben mitten durch. Bereit, wenn du es bist, Kästus. Ich bin bereit. Let's go. Jetzt lieber. Guck mal zu. Guck mal zu. Ich habe Gesellschaft und die sind nicht freundlich. Leute, sucht ihr nach uns? Feuer frei. Ah! No Gemacht. Ja okay, ist doch nicht einfach, ist, so einfach, wenn so viele auch auf dich früh. schießen. Bin ich dabei. gebe zu, ich merke gerade, es wird ein bisschen schwieriger, wenn ein paar Leute auf dich schießen du musst noch kämpfen. Ich gebe zu, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Sollten sie überraschen. Klar, auf dein Signal.